Jo Leute, was geht? Hier ist wieder euer EMPEEO, der Boss hier vom Boss Channel Number One meine Freunde. Und heute mal wieder ein normales Commentary hier am Start. Und zwar erstmal direkt am Anfang Kill. und dann guckt auf seine Emblem, ja. Beats swag. Und MP der Boss, ich habe mehr Beats, Apps als der iPhone. Store, kleiner Freestyle hier am Anfang. Und wenn ich schon in dem Modus bin, Freestyle, d Style, die Stars, mach ich gleich noch einen. Und zwar achtet, meine Freunde, der ist krass. Ich bin prominenten Dealer, denn Skorpion ist mein Kunde. Ich bediene ihn, wenn ich nicht gerade Playboy Bunnies bumse. Ja, also kleiner Freestyles als hier am Anfang, dachte ich mir so, ja, kommt vielleicht ganz cool. Und ja, aber was ich in dem Video so eigentlich ansprechen wollte, meine Freunde, ist, ja, ist, ja, schnallt euch an. Und zwar wird auf dem Channel bald so ein paar, ja, dual Commentaries kommen. Also mehr so mit anderen Leuten ein bisschen was, um das ein bisschen so abzuswitchen, ja, ein bisschen so die Lines zu switchen, meine Freunde, ja. Ein bisschen mehr so Abwechslung reinzubringen. Und ja, da könnt ihr euch auf jeden Fall auch viele verschiedene Leute so gespaßt, gefasst, keine Ahnung, gefreut machen, glaube ich, keine Ahnung, ihr könnt euch darauf freuen auf jeden Fall. Und ja, da kommen jetzt nicht irgendwelche YouTuber nur, sondern auch ein paar so Real-Life-Kollegen von mir, keine Ahnung, ein paar machen davon auch YouTube, ja, könnt ihr vielleicht danach auch mal abchecken, ein paar nicht, ein paar vielleicht schon, weiß man nicht, ja. Aber natürlich auch mit dem einen oder anderen YouTuber von früher werdet ihr dann vielleicht wiedererkennen, also solltet ihr schon, also hoffe ich zumindest, weil ja, die sind schon ein bisschen bekannter auch als ich. Und da könnt ihr euch auf jeden Fall drauf freuen, meine Freunde und wollte ich halt nur ich mal so vorwarnen, ja, dass da bald in nächster Zeit auf jeden Fall viel euch auf, auf viel, viel ich kann schon nicht mehr reden, viel auf euch zukommt. Genau das wollte ich sagen. Also der nächste Zeit wird auf jeden Fall hier hart, hart nach vorne gehen, ja, weil ich muss auch sagen, jetzt nichts gegen die ganzen Menschen, die so YouTube machen oder so, also die gerade so ein bisschen erfolgreicher sind. Und ich bin auch echt nicht neidisch drauf oder so. Bei mir läuft ja auch, also jetzt nicht YouTube-technisch so viel gerade, aber mehr so in andere Sachen. Und auf jeden Fall bin ich halt nur so ein bisschen, ja, enttäuscht, was da halt für Menschen so den Erfolg gerade am genießen sind, als jetzt nicht Skorpion oder Anton oder so, die sind an sich schon, krass, so kann, muss man schon sagen, aber so andere halt. Und keine Ahnung, da dachte ich mir so, ja, da muss ich mal so die alten Leute mal wieder so am, am Scheiben sein, damit wir da mal wieder ein bisschen so, ein bisschen Style so in die Community wieder reinbringen, sage ich mal, so ein bisschen, ja, auch die älteren Leute mal so ein bisschen ansprechen, und nicht so die zwölfjährigen Kids nur, natürlich die auch, aber auch die älteren Leute halt so ein bisschen Vielfalt, würde ich sagen. Und wenn ihr da, ja, euch freut oder keine Ahnung, wenn ihr da so denkt, ja Mann, das wollen wir sehen, da freue ich mich drauf, dann gebt dem Video auf jeden Fall einen Daumen hoch. Okay, ich mache so oder so, auch wenn ihr keinen Daumen hoch gebt, aber würde mich auf jeden Fall so selber freuen. Da würden bei mir die Mundwinkel nach oben gehen, meine Freunde, sage ich euch. Und Gameplay-Technisch ist jetzt, ich weiß nicht, ob das Gameplay so der erste Teil oder zweite Teil vom letzten Video ist, aber ich glaube aber nicht. Und wenn doch, keine Ahnung, ist ja trotzdem krass, auf jeden Fall hier gerade ein Vierer-Kill, ja, ein Vierer, meine Freunde. Hatte ich auch gestern mit der einen oder anderen Mutter von dem einen oder anderen Kommentator, aber dazu möchte ich jetzt erstmal allzu viel nichts sagen, meine Freunde. Und die Videos der nächsten Zeit werden auch wieder ein bisschen länger, weil das ist ja auch bloß irgendwie vier Minuten oder so ein bisschen kurz, ja, kurz, wie auch der eine oder andere Penis wie von dem einen oder anderen Kommentator, ja. Aber genug gepusht, meine Freunde. Noch ein Video, eine Minute ist jetzt Rest, ihr merkt schon, ich kann schon nicht mehr nochmal reden, liegt daran, weil ja, keine Ahnung, ist halt einfach so, meine Freunde, wenn man so krass ist wie ich, dann ist man auch manchmal so out of the flow, sage ich mal, da redet man wie ein Klo, also scheiße, yo, kleiner Freestyle wieder hier von mir und ja, in nächster Zeit werde ich mir auch wieder ein bisschen öfter auf der Xbox antreffen, wenn ihr da Black Ops 2 oder so spielt und freut euch drauf, keine Ahnung, Video ist jetzt auch hier fast zu Ende, obwohl dauert sogar noch ein bisschen, oh, bin ich hier falsch informiert, wie... Informanten, die angelogen wurden. Ja, kleiner Freestyle wieder von mir. Aber jetzt ist der Hase auch fast am Ende und ich sag schon mal, bewerten und kommentieren nicht vergessen. Und euer emp doppel der Bosses, on, no, die Bitches. No homo.